MP-Munition. Ja, nice. Die kriege ich erst noch. Irgendwo habe ich die gesehen auf der Map. Die war doch hinter diesem... Aber ah, Nein, nein. Die war... Ah, ich kann jetzt nicht auf die... Doch, ich bin... Ja, ich bin dumm. Ich bin ja in der Polizeistation. Hier. Sobald ich den USB-Stick habe für den PC, kriege ich meine MQ. Meine MP. Was auch immer, wie man die nennt. Ich kann akzeptieren, wenn es bestimmte Speicherpunkte gibt, aber wenn es nur bestimmte Speicherpunkte gibt, dann finde ich es mega mühsam, wenn man die auch noch limitiert mit Items. So wie es Resident Evil 1 gemacht hat. Tut mir leid. Ich vermute Resident Evil 2 hat das selber auch noch gemacht im Original. Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung der elektronischen Türschloss im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie ihn einfach im Uhrenturm auf. Wir sind Ihnen stets behilflich. Im Stockwerk 3F Lagerraum Ost. Ein Relief mit einem Schlüsselherz. Ah, da muss ich zwei Stücke einsetzen. Danach kann ich diese Dreh, dieses Dreh-Minispiel machen. Hm. Gott sei Dank. Die Schlüsselkarte. Na, komme nicht hin. Aber wir können hier rauf. Komme ich da irgendwie zurück ins Hauptgebütt? Nee, das ist, das ist das Gebiet, was ich meinte. Das ist voll dumm, dass das so abgesperrt ist. Ja. Man muss durch die Tiefgarage in den Pausenraum anscheinend. Oh, das war der Pausenraum. Ja, hier. Pausenraum. Einen Herzschlüssel. Was habe ich denn jetzt? Wir haben es gelernt. Immer alles anschauen. Das ist Resident Evil. Also, dieser kleine Kerl wird für Schießübungen missbraucht. Schade, der ist cute. Äh, irgendwas kann ich hier machen. Oder der geht darum, dass ich hier die Kurbelvertiefung habe. Ich tippe aber drauf, dass hier irgendwas ist eigentlich. Ah, ich glaube wirklich, das hat mit der Wand zu tun. Hoch oder runter? Was haben wir oben? Der Leiter aufs Dach. Ah, da hätten wir einen Loop gehabt, aber da ist der Helikopter im Weg. Oh, das Ding hat ja absolut keine Toleranz. Ähm, unten. Beobachtungsvernehmungsraum oder dieser Raum hier, ich weiß es nicht genau. Aber wir gehen mal nach unten. Unten kriege ich ja einen Code noch anscheinend für den Tresor. Ich habe natürlich keine Bretter hier. Ich muss ganz kurz mal mein Inventar ein bisschen sortieren. Dann machen wir das so. Let me out. Ich weiß, was da reinkommt. Ah, es ist schon. Ich steck halt absolut fest hier. Hinten. Ich kann absolut nichts machen gerade. Naja, ich bin tot. Ich konnte absolut nichts machen, der hat mich gecornet. Ja, mit den letzten Speicherdaten macht eh nichts. Ich kann Spielmodus ändern anscheinend. Vielleicht kann ich da auf Easy stellen. Oh, es wird langsam dunkel hier. Okay, was muss ich jetzt nochmal alles machen? Alles. Okay. Ah, hier habe ich... bin fast gekommen, als ich mir den gelben Bauch aufgeschlitzt habe. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Bitte nicht. Also, äh, wir müssen aufpassen wegen diesen Drecksviechern anscheinend. Ich glaube, ich mache mir Säurebomben in dem Fall. Das kennen wir jetzt. Ist schon gut gemacht. So, alles bestätigen hier, bis wir alle Logs haben. Und die Schlüsselkarte holen. Einfach, dass ich die auch sehe auf der Map. Ich bin immer froh, wenn ich die Hitpoints habe, habe ich natürlich nicht. Okay. Also, ich nehme mal an, ich kann mit diesen Zeichen unten rechts einen Hit nehmen, aber bis ich das habe, ist es eh fertig. Dich brauche ich anscheinend den nehme ich auch mit weil ich bin mir ziemlich sicher dass da noch zombies durchkommen und ich mache mir brandbomben jetzt äh säurebomben also einmal nachladen ich fand mich gerade ich glaube ich habe munition mitgenommen vor meinem safe state kann das sein Heißt das jetzt, ich habe äh, eigentlich durch diesen Todesloop unbegrenzt munition Option, oder wie? Weil das wäre ziemlich dämlich. Also, so wie ich es verstanden habe, würde der andere Charakter, dieser Leon, da drüben reinkommen. Okay. Ah okay, Leon würde am das Monster direkt finden, wahrscheinlich dann. Vielleicht jemand wurde im Vermelden ausgefunden, aber es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, alleine alleinstehend und regelmäßig im Gefängnis. Schle kein schlechter Kerl, aber ein Kleptomane. Was hat er denn geklaut? Das heißt, ich kann mir jetzt eigentlich das MG holen. Egal. Ähm Moment. Moment. Wie komme ich denn da zurück? Wahrscheinlich übers Dach. Ja, hier ist die Feuerleiter. Da kann ich sicher irgendwie runter. Ich finde das schön, wie das Spiel mich immer vollmüden lässt. Wie sieht es hier aus? Hier ist Lagerraum Ost und das ist der Balkon. Ach du Scheiße. Da ist die Leiter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht runter, aber ist okay. Da ist der Uhrturm. Wir hätten da eine Möglichkeit, in die Bibliothek zu kommen. Aber der Bibliotheksraum ist ja trotzdem noch gesperrt, weil ich das Schiebepuzzle nicht fertig habe. by Absolut verkackt gerade. kurz. Nein. Ich muss nicht drei Waffen mitschleppen. Ich glaube, ich gehe kurz runter und lähme mich mal aus. Es macht keinen Sinn, dass ich drei Waffen mitnehme. Eine Pistole kann ich aufbewahren. Für später sogar. Ich glaube, das macht einiges mehr Sinn. Also. ähm, Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die kann weg. Das kann ich später brauchen. Ähm. Die kann weg. Wobei, die braucht keinen Muni-Slot. Das ist okay. Nein, ich, ich mach die weg. So, dann die hoch. Die hoch, die will ich dabei haben, falls Gegner kommen. Habe ich ein Heat-Item dabei? Habe ich nicht. Ich nütze das nicht jetzt, aber sobald ich soweit bin, dass ich das brauchen kann. Also, wenn ich noch einen Hit nehme, dann nehme ich es danach so. Also, ach, die stehen wieder. hier nicht nice also map dieser raum hier ist gesperrt das ist gut das heißt wir kriegen den loop noch nicht für die urturm für den urturm. wir können die mg holen Wir können den Safe aufmachen im Wartezimmer. Das scheint ein wichtiges Item zu sein, wenn sie mir sagen, dass ich das holen muss. So, Aber alles andere... Ich habe auch noch keine Kurbel, um das hier einfacher zu machen. Das wäre so schön gewesen. Ah doch, klar. Ich, ich sag die ganze Zeit, man kommt da ja nicht so leicht rüber. Ja doch, eigentlich schon. Wenn dieser Durchgang offen wäre. Ja, logisch. Kann ich das... Kann ich... Eines von zwei. Ey, geh da hoch, verdammte Scheiße. Oh nein, jetzt fangen die damit an, dass es zwei Itemslots braucht. Ich glaube, das machen sie irgendwie mit Waffen teilweise auch. Dann habe ich da alles auf dem Balkon, ist noch eine Pflanze. Ja und jetzt. Jetzt habe ich da Wasser laufen lassen. Okay. Jetzt bin ich hier beim Hedi, das ist schön. Geh mal darunter. Was bist du für einer? Extra für dich. Ich glaube, das interessiert ihn gar nicht. Ah, ja, dann laden wir halt zuerst nach. Ich dachte, ich hätte automatisches Nachladen drin. Da habe ich gerade richtig erschreckt. Oh. -oh. Ähm. Scheiß auf Gegengift, brauche ich gar nicht. Also wie sieht's hier aus? noch was irgendwas muss hier noch sein oder oh, es geht nur um diesen wasserventil eben die ich alle ah, nee, da hinten ist glaube ich eine pflanze so So, das rechte Rohr ist kaputt, jetzt haben wir es aber umgeleitet auf das linke. Das linke geht da hoch und dann kommt da oben Wasser raus. Okay, jetzt habe ich es verstanden, was die von mir wollen. Das löscht jetzt den ganzen Heli. Anscheinend. Der ist unsterblich. Das ist Mr. X, oder? Heißt er Mr. X? Tyrant! Das ist der Tyrant. Das ist der fucking Tyrant! Find sie mit Hilfe der Fotohinweise zeug. Ich hab Fotohinweise! Den krieg ich nicht. Ich will da jetzt nicht sterben eigentlich. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich verdammt viel. Der kommt danach! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Kann ich den Tyrant besiegen? Also, war mal kurz Inventar, Inventar, mitnehmen. Ich glaube halt, der ist unsterblich. Mal, ob ich das vielleicht, ob der mich vielleicht besiegen muss, das kann ja auch sein. Ich glaube es nicht, aber ich glaube, ich muss den jetzt lupen. Ich will meinen Spielstatus noch nicht ändern. Ich war es mir im Überlegen, aber ich mach's noch nicht. Alter. muss halt. Hier durch. Ich muss halt da durch. Yep, der hat mich gesehen ich glaube da kann ich in diesen safe frame rein Im Lagerraum. Ich hätte an dem vorbeigekommen auf dem Balkon. Der ist da unten, der ist da unten. Geh hoch, geh hoch. Fuck. Pressure. Der ist sicher langsamer als ich. Ich dachte, das ist Mr. X, aber in dem Fall ist es ein Tyrant. Ups. Ab sofort habe ich ein Problem. Sechs, zwei, elf. Der Typ ist hier für Unsicherheit. Ich weiß das. Der Typ soll hier sein, damit man sich unsicher fühlt, egal wo man ist. Und das passiert. Ich habe das Gefühl, der bleibt im Ostflügel. Aber ich weiß es nicht. Und das ist das Problem. Weil man hört ihn. Ich habe seine Schritte jetzt gerade nur links gehört. Also von da irgendwo. Ähm, ich kann da einmal diesen Loop machen. Mal, welchen Schlüssel haben wir? Herz und Karo. Super. Wir können hier also in die Wäschekammer noch rein. Herz und Karo. Wir können auch in den Aktenraum endlich. Also wir können jetzt einiges machen. Aber Herz und Karo. Herz und Karo. Okay, einiges ist vielleicht übertrieben. Ich hasse diesen Typen gerade. Der ist unbesiegbar, da bin ich mir ganz sicher. Ich hätte irgendwie dumpen sollen. Ich habe ja das Zahnrad jetzt noch. Scheiße. Wo ist das nächste... Lager. In der Mitte, ja klar. Logisch. Das hier! Das fucking hier! Ich, hab, ich dachte mir gerade so, ich habe Schritte gehört. Nein! Der ist hier, nein! What the hell? Ach du Scheiße, wie ist das da hier? Alter! Okay, anscheinend brauchen wir den gar nicht mehr. Das ist gut. Ach. Den bauen wir noch. Simo, ich mache was zu essen. Ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Moment. Wichtig. Na, mache ich Licht an. Alter, wieso ist die fucking mit hier? Ich finde das nicht okay. Also. Ja, also. Ich baue mal Pause.